Du bist zu Hause ganz allein Stay home, rufen sie im Chor Da fragst du dich, wie kann das sein? Stell dir die Welt ganz anders vor Social Business ist der Hit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 die echte Wahrheitsfindung lieben. Zündung im Herzen ist erfolgt. Intuition ist aktiviert. Wahrheitsfindung wird verfolgt. Ist das so, nur unsere so kopiert? Intuition, die kennen viele, zumindest aus dem Lexikon. Doch wie ich wirklich mit dir spiele, sag mal, ich weiß das schon. Es braucht dafür nicht nur eine Stimme, eine Gegenstimme braucht es auch, weil ich da plötzlich nicht mehr schwimme. Ich höre in Ruhe auf dem. Sich in mir leben bei einem, den ich gar nicht mag erkenne ich nicht am ja Meister leben wenn mich an Seitigkeit plagt ich werde stark und werde mündig wenn ich mir selbst gedanken mache und plötzlich werde ich auch fündig dann gehe stimmen machen wach. Wahrheitsfindung, Lieben. Zündung im Herzen ist erfolgt, Intuition ist aktiviert, Wahrheitsfindung wird verfolgt. Ist das so rum, sonst hab's